Ey Moment, ich muss erst einen Text machen. <lacht> Wo bin ich denn jetzt? So please, if you recognize the importance of GNU PG, then what should you do? Because I developed a new key desk. Ach a new, Ich finde das interessant, dass du nicht weißt, was du getan hast. <lacht> nicht die Seite, die, genau. Da steht nämlich dickfett Coffee drauf. Das stimmt. Ja, das Problem ist, dass ich will mit der rechten Hand gestikulieren und dann wenn ich dann so mache. Das ist egal, dann musst du jetzt durch. <laughs> ich muss mit links gestikulieren. Gest gest du musst irgendwas machen, dass Koffee vorne steht. Ja. <laughs> ja ganz egal So ist es. Then we will increase the size of our team and donate them to helping other projects in the GnuPG Community. Dedicate. Dedicate them. Right. Can I'm we donate that? developers? <laughs> we want to make sure the Apple Mailer is released. <laughs> Once GpG is ready. <laughs> But actually... Yeah, it's a Nevertheless, some journalists, whose work you value, rely... Ugh. I'm also tired. This money will allow us to fully fund free. full-time... <laughs> Thanks to your donations, not only was Werner able to resume working on Dupigy full-time, but he could have... <laughs> <laughs> <full -time>. <laughs> <Good>. <laughs> Einmal noch, da war irgendjemand da jetzt... Mach DAS ordentlich! NICHT! EIN! Und das letztes das Mal... Und... Bitte! <lacht> Sie wollen nicht, dass wir <lacht> hey, es zu einem gekriegt. LAUTER! Nochmal, Noch mal, da war ich nicht bei! <lacht> Nochmal. mal! 3